damit ein herzliches Willkommen ich mach direkt weiter wir waren hier mit dem Nappen. blablabla unterwegs Er hat hier das Brand gestiftet blablabla ich kann ich jetzt nicht genau ein bisschen schneller nicht in der Stimmung ganz im Ernst, ich antworte ihn einfach mal live Jo hallo mit Traps und du das ist natürlich nur Spaß ich hoffe es stört euch nicht aber ganz im Ernst wenn mal jemand fragt bevor ich das vergesse antworte ich direkt mal okay was hat der Schmied zu sagen zum Brandstifter das geht gar nicht. Los, aufwachen! Hm, was? Was ist los? Hier, bitte. Was das hier Romane ist ja für höchstpersönlich. du? Ich habe deine Mutter so lange gelehrt und dir Ernst. kaum mir nie was auf. berechnet. So dankst du es mir? Das reicht! Hey, Soldat, auf ein Wort! Nein, will es. Bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich habe dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Okay. Aber hat er auch verdient, ja. Äh, und jetzt wird das Dorf dich erst recht lieben. Harte Strafe. Boah, ich antworte ihm kurz. Nehme auf Schreib nicht. Punkt. Äh, alle Freunde, mich auf Offline. So. Äh, jetzt wird das Dorf dich erst recht lieben. Harte Strafe. Harte Strafe. Härter konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Was kriege ich denn? Und ich konnte ein paar Dinge wow. aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hemmen kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mache dir gute Preise. Ja, dann, dann gucken wir doch mal direkt rein, oder? der Brandstifter. Auch fertig. So, Willis, zeig mal her. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig mir deine Waren. Ich möchte gerne, dass du mir. Ich was möchte, dass du mir etwas anfährst. Äh, was kann ich denn machen? Nichts. Lederjacke. Äh, die wäre nicht so ganz gut. Elementarresistenz, aber wir haben ja noch keine Gegner, die elementar irgendwas. Keine Ahnung. Äh, ich hab noch keine Ahnung, wie wir was machen. Ich repariere erstmal alles von mir. So, alles. Genau. Äh, Handwerk, Handeln. Dann verkaufe ich einfach mal die beiden Rüstungen hier. Die bringen mir eh nichts mehr. Diese art was ist das? Intensität, okay. Die beiden Schwerter brauche ich auch nicht mehr. Fackel habe ich noch nie gebraucht. Unverkäuflich, okay, die ist wichtig. Ähm, dann hätte ich noch ganz viel hier anzubieten. würde ich auch ein bisschen Geld bekommen. Aber ganz im Ernst, ich behalte das alles erstmal. So, Leb wohl. Leb wohl. Dankeschön. Okay, was machen wir als nächstes? Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Äh. Was? Äh, tschüss. Leb wohl. War, war, war, warum hatten denn der jetzt damit geredet? Ich habe weh gedrückt. Alles klar. Okay, was machen wir jetzt? Äh, ich glaube, wir machen einmal kurz... Reuterhändler. Wir gehen mal ins Anschlagbrett und lesen doch mal. ich denke mal alles, was da so zu lesen ist. Ich weiß es nicht, ob das hier gut oder wichtig ist oder ob mir das überhaupt nichts bringt. Freiwillige gesucht. Auf Befehl von Kommandant Peter Sargwenlyf äh, Sar -Gwen sei hiermit Kunde geraten, dass die Kaiserliche Armee ab sofort An Anwerbungen entgegennimmt. Rekruten erhalten Verpflegung, Unterkunft und regelmäßigen Sold. Selbstverständlich ist die Ehre, Emir, war, im Reich Delfin, Adan, äh, dienen zu dürfen. Der höchste Lohn. Hä? Ja, der höchste Lohn. Nach der Einschreibung werden die Rekruten von den besten Strate Strategen des Kaiserreichs unter unterwiesen. Die Familien der Rekruten können sich auf ausreichende Versorgung während der gesamten Dienstzeit verlassen. Fällt der Soldat im Kampf, erhalten die Familien eine lebenslange Pension. So, Was hat mir das jetzt gebracht? Ich glaube gar nichts. Ich glaube ehrlich gesagt, diese Blätter hier bringen wirklich nichts. Außer dass ich sie lesen kann. Aber ich werde jetzt einfach noch ein, zwei lesen. Ich will wissen, ob das hier mal, ne? Zusatzrationen. Hiermit gibt die kaiserliche Garnison bekannt, dass die Armen dieses des Dorfes wöchentliche Essensrationen entgegennehmen dürfen. Diese Rationen werden nur an Empfänger abgegeben, die ihre Bedürftigkeit nachweisen können. Betrüger werden im vollen Umfang des Gesetzes als gewöhnliche Diebe bestraft. Äh, so, ich bin wieder da. Ich war ganz kurz. Was gibt's noch? Tod den Eindringlingen. Hört her. Eine gute gut, was für eine gute Leute des Nordens. Wenn euch da wenn es euch nach Freiheit verlangt, wenn ihr bereit seid, zu den Waffen zu greifen und eure Heimat zu verteidigen, dann auf die auf in die Wälder. Wir werden täglich stärker und werden dem Nilfgardischen Abschaum bald zeigen, dass das äh, kein kein Joch ohne Kampf tragen. Wenn wenn ihr die blau blau goldenen Linien im Herzen tragt, sterbt ihr eher für euer Land, als dass der ihr Fremden als Sklaven dient. Schwören wir bei unseren Vätern, dass die Bestien bei so denn zum Opfer fielen. Bei den Seelen derer in, Be in Brenner begraben liegen. Zu den Waffen. Das sind, äh, ich... Ich lasse das mal hier mit. Okay. Wir machen heute... Heute machen wir nochmal einen Punkt. Da gehe ich mal hier hin. Und dann gehen wir, glaube ich, mal zu Wesimir und gucken mal, ob wir weiterkommen oder nicht. Ich würde das... Ich würde ich mal sagen. Äh, wo bist du plötzlich? Da. Okay. Jetzt müssen wir zum Wasser. Hier ist die Entenfamilie, alles klar. So, hier entlang und hier war irgendwo ein Ort, den ich noch nicht erkundet hatte. Wo ist das denn? Das ist ja weit weg. Wahrscheinlich dieses Boot dahin. Kann das sein? Äh... Ertrunkener. Hi, alles gut. Au, au, au, au! Oh nein, ich muss weg hier, weg hier. Uh, das war knapp. Und einmal einmal eine Schwalbe reinhauen. So, damit ich auch gar nicht sterbe. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ertrunkenen zu kämpfen ist so schwer, ne? Und ich komme auch nicht so gut damit klar, immer zu blocken und alles. Dreifache Gefahr. Errungenschaft erhalten. Monsterknochen, Mon Monsterherz, das sieht sehr gut aus. Kann ich bestimmt irgendwann mal gebrauchen. Was gibt's noch? Äh, Monster... Das erste habe ich leider nicht gelesen. Irgendeine Schriftrolle oder so. Seite, Fläschchen, Alkoholest, Alkoholest, irgendwie sowas, ich habe keine Ahnung. Oh, Jägerhandschuh, Meistergegenstand. Dunkeleisenerzöl, ein Breitkopfbolzen und Manuskriptseite, Filter. Können wir mal lesen? Ach nee, das ist ein Rezept, okay gut. Äh, Inventar, ich habe jetzt gerade Handschuhe gefunden, plus drei. Ja, geht, ne? Dann haben wir dann haben wir hauptzutage, hauptzutage. hauptsache mal Handschuhe äh und im Hintergrund ein Vogel ist gerade echt laut, es tut mir leid falls er nervt äh, ich kann gerade nichts wirklich viel dagegen tun ja da war es jetzt gerade schon wieder es tut mir echt leid, es tut mir wirklich leid äh so okay dann würde ich mal sagen wir gehen jetzt mal zu Vesimir und machen mit der Hauptquest weiter, genau ich bin gespannt wie es weitergeht ich bin jetzt ja eigentlich ist man hier eine Stunde in der Hauptstadt was war Hauptstadt? das ist Weißgarten dann geht man wahrscheinlich weiter, aber ich bin jetzt schon, keine Ahnung, über vier Stunden hier. So, noch ein bisschen. Geh halt noch nicht ganz ruhig. Okay, ich bin da. Hallo, wie ich bin wieder da. Jennifer ist in Vysima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Okay, gut. Machen wir. Gerald, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Oh Mann, was ist denn los mit dir, Wesimir? Früher haben wir alle verprügelt und heute... Heute ziehst du dich zurück. Du wirst alt. ist kalt ich was mache ist kurz mit den passiert abgehängt so, so, so. abgehängt okay. für eine goldene sonne ich kann keine themerischen farben zeigen sie brennen sonst die taverne nieder vielleicht stimmt es was man sagt dass du die kaiserlichen magst dass du nilfgards Hure bist Ich lasse das durchgehen, Litka. Ich weiß, du bist außer dir verleiht. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn lass der Hilfe los. meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Alter, Alter! wie sie mir? Wesimir, schalte doch früher ein. Was ist denn los mit dir? Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück. Alles klar. Ich denke, jetzt kommt eine Schlickerei, Etzer oder? sollen angeblich unsere Kinder Stimmt das. Was hat der Kaiser euch äh. Mutanten versprochen? Ein eigenes Land wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt. Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Okay, los, los, los. Wir, wir machen die. Ich habe ja gerade Igni ausgerüstet. Dann mache ich einfach mal den hier. Bam. Alle brennen. Was wollt ihr dagegen machen, hä? So, so, so, so. Und vorbei. Igni, einmal drauf pusten und alles sind weg. Alle sind weg. mir <lacht> leid. War lustig. Okay, so ausrasten hättest du auch wieder nicht, ja. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Sein Gesicht, Götter erbarmt euch. Verschwindet. Und kommt nie wieder. So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir. Oh, Mann, oh Mann, Leute, Leute, Leute. Ich dachte, das wäre gut. Egal. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Oder <lacht> alle sind tot. Ist das... das... Das ist Jennifer, oder? Das ist Yennefer. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Je Jen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst ich hätte warten können bis du mich findest aber du kennst mich geduld war nie meine stärke es ist schön dich zu sehen gerald ich ich würde dich sogar umarmen wenn du nicht so blutbeschmiert wärst tut mir leid ich habe nicht mit dir gerechnet um ehrlich zu sein so habe ich mir unser wiedersehen nicht vorgestellt wie denn sonst er hätte keine nilfgaardische eskorte erwartet Versteh mich nicht falsch, Jennifer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Wüsima. Macht die Pferde bereit. Okay, warum Wüsima? Oder warum so eilig? Äh, warum so eilig? Ich sitze seit sechs Monaten im Sattel. Ich habe dich zwei Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz? Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Gerald. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser M hier war Emreis. Oder für die Vertrauterin die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Ich kann es mir ja mal anhören, was er dir vorgeboten hat. Ich kann es mir ja mal anhören. Gut, Dann gehen wir ich, mal schätze, mit. ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgard, Herr über Mettina, Ebbing und Gemera, souverän von Nasair und Vicovaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kermorhen zu tun. Weißt du noch? Ja. Ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Wesemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Okay. 150 Erfahrungspunkte. Das ist eine Menge. Also für die Bratpfanne habe ich 10 bekommen, ja. Du, diese Haare, ich habe neulich von dir gehört, Gerald <lacht> ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann, was dann? Was passiert jetzt? Los jetzt. Ähm. Hast du noch mal gut geregelt, Jennifer? Hast du gut gemacht. Aber wer sind diese Leute überhaupt? Ich weiß gar nicht. Jennifer, wir haben... Sie regen morgen darüber in Ordnung nach der Audienz. Okay, okay, okay, okay. Jetzt bin ich aber gespannt auf morgen. Auf der Suche nach Jennifer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Gerald ins Dorf Weißgarten die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom Nilfgardischen Garnisonskommandanten, dass Jen tatsächlich ganz nahe war, in Wüsima. Wüsima, Hauptstadt des besetzten Termeen. Termieren. Nackt? Was? Hm, das muss reichen. Du meinst, ja, ich er mir ob ich sauber bin. Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht? Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Kledwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Fingerbreit. stimmt was nicht mit meinem Bart? Natürlich fragen wir das. Das ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgard gelten Bärte als unansehnlich, vor allem wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen bitte und stillhalten. Und stell dich auf einige Fragen ein. Wer bist General, du General, ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Morvran Vorhis, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer, musst du einige Informationen bestätigen. Reine Formsache, jedoch unabdinglich. Sicher. Der Papierkram muss in Ordnung sein. Also, Gerald von Riva. Geburtsort unbekannt. Eltern unbekannt. Alter, unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg Lavalette. Dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten, einem Arian. Ich habe Ajan bei der Belagerung getötet. Es hat sich so ergeben. Ich habe ihn verschont. Er ist entkommen. Wer war das denn nochmal? Ähm. Weiß ich gar nicht mehr. Äh. Ich habe ihn verschont. Okay. Wir haben auf gegnerischen Seiten gekämpft. Das stimmt. Dann landeten wir im gleichen Kerker. Ajan ist entkommen. Und dabei hat er die Burg in Brand gesetzt. Ah, so hat das Feuer angefangen. Unsere Berichte haben den Drachen dafür verantwortlich gemacht. Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden und dich von dort aus nach Wergen begeben. Die Frage ist, wie? Ich habe Flotsam mit Vernon Roche verlassen. Ähm. wird geholfen? Ich weiß du diesen okay, ich Antwort. Äh, zu diesen Antworten gar nichts als Antwort. Zu diesen Fragen. Einheit. Ein Monster Alles voll komisch. Menschen schlechter. Interessante Allianzen schmiedest du. Mir ist als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Lokmuin. Du warst dort und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt. den Triss retten. Oh, ich bin müde. Tut mir leid, okay. Ähm. Ich habe Lorweth geholfen, Saskia vor einem Fluch zu befreien. Ja, machen wir das einfach mal. Hört sich gut an. Durchaus nicht. Ich habe mich in persönliche Belange eingemischt und Jorwet geholfen, Saskia von einem Fluch zu befreien. Ja, und Radovid damit einen Grund für seine Hexenjagden geliefert. Glückwunsch. Nilfgard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte stillsitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwer fallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Ich habe zugesehen, wie sie in das Megaskop ging. Aber dann habe ich sie befreit. Aus der Falle, die euer Mann Leto von Guleta ihr gestellt hatte. Schreibt das auf. Ich will sicher sein, dass der Papierkram jetzt in Ordnung ist. Tja, nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Diese Allianz ist tot. Ich habe Leto umgebracht. Diese Allianz ist tot. So... Ich mache einfach mal alles, was sich gut anfühlt. Die antwortet. Allianz gibt es noch? Was macht Leto denn so? Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. Ah, Leto versteckt sich also vor euch. Dazu muss er gute Gründe haben. Ist das auf Änderungen im nationalen Interesse zurückzuführen? Ich weiß nicht, wo er ist. Und wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Klinge am Hals oder nicht. Ich glaube, das war alles. Deine Unterschrift bitte, zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast, bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Formalitäten geregelt sind... Möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade. Ich hätte euch beraten können. Bis dann, Gerald. Viel Glück bei der Audienz. Dankeschön, dankeschön. Okay. Ich will angezogen werden. Gib mir Kleidung. Gib her. bin ready. Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen G-Rock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet. Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Wo sind meine Kleider? Hey! Wo sind meine Kleider? Hey. Wo hey. sie schon lange hingehören? <lacht> das das hätte er auch der noch Kleider. sagen müssen. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Okay, danke schön. Kriegen wir hin. Ja, ja. Okay, aber bevor wir das machen, kleide dich an und sprich mit dem Camera. So, du wartest jetzt hier bis zum nächsten Part, weil die Folge ist auch schon wieder zu Ende. 25 Minuten reicht mir. Ich habe hier keine Lust, 5-Stunden-Folgen zu machen. Ich denke mal, so 20 bis 30 Minuten sind immer, immer eine gute Zeit. Okay, und damit, äh, nicht herzlich willkommen. Das ist der Anfang. Ähm. Ich hoffe ihr habt noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder ne, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Euer Hikyu. Ciao.